Ich habe 1267 Euro in acht Monaten 2022 mit meinen Aktien an der Börse verdient. Das sind 158 Euro im Monat passives Einkommen. Welche Aktienwerte müssten erstmal raus aus meinem Portfolio und welche rein und mehrmals im Zuge waren, die Rendite einzufahren, erfährst du alles in diesem Video. Du bist dann reich, wenn du 30 freie Tage im Monat zur Verfügung hast. Über 502% Rendite habe ich mit den Aktien gemacht. Ich erzähle dir detailliert in meinem Video, welche Aktienwerte das waren und wie viele das waren. Und ich lasse dir einen Moment, meinen Kanal zu abonnieren. Damit hilfst du mir enorm, meine weitere Quelle vom passiven Einkommen einzuschließen. Und ich liefere dir dafür viel Mehrwert. Dann ich bin ja bereits ein Versuchskaninchen. Ich investiere drei Jahre an der Börse und strategisch in Aktien und du kannst davon profitieren. Wenn du die Glocke klickst, dann wirst du jedes Mal benachrichtigt, sobald ich ein neues Video zum Thema Geld, Geld sparen, Geldanlagen, Geld ordnen und alles, was zum Thema Geld erhalten. Und kannst es kostenlos anschauen. Mein Name ist Ina und ich kriege immer gute Laune wenn um das Thema Geld geht. Du bist dann reich, wenn du 30 freie Tage im Monat zur Verfügung hast und nicht arbeiten musst. Sagen angeblich die reichen Eltern ihren Kindern. Genau dieser Satz hat mich dazu gebracht, nachzudenken, wie viel Geld muss ich haben, damit ich nicht arbeiten muss 30 Tage im Monat oder am besten gar nicht. Ich rede hier an der Stelle von der finanziellen Freiheit. Wie viel Geld brauche ich tatsächlich, um meinen Lebensstandard auch in der Zukunft aufrecht zu erhalten. Damit ich 30 Tage frei zur Verfügung habe, ohne arbeiten zu müssen, was automatisch mit der Rente kommt, brauche ich nach heutiger Situation 3.450 Euro. Wir sind zwei Berufstätige, wir haben zwei Kinder, die im Haushalt leben und so sieht das zurzeit aus. Ich habe schon unser Jahresurlaub mit eingerechnet. 3.450 Euro geteilt durch 2. Das sind 1.725 Euro, die ich beisteuern. Das ist 1.725 Euro. Das ist mein Anteil. Wenn ich die gesetzliche Rente, die natürlich schwankt von Jahr zu Jahr, sagen wir mit ähm, 500 Euro, mit rein rechne 1.725 minus 500 Euro. Ich rechne gut. Das sind 1.225 Euro die mir noch an passiven Einkommen fehlen. Jetzt ziehe ich meine 158 Euro davon ab und es sind über 1.560 Euro, was ich mir noch passiv dazu aufstellen muss. In der Vergangenheit habe ich die Aktien so investiert, wie wahrscheinlich der Rest der Welt auch macht. Fällt der Kurs, ich steige ein und wenn der Kurs wächst, dann steige ich wieder aus. Oder wenn das eine langfristige Methode ist, was nicht meine ist, denn ich möchte kurzfristig Geld vermehren und hebeln, dann verkaufe ich die Aktien. Wann steigt man richtig ein? Wenn die Aktie richtig gut fällt. Das war am Anfang 2020, im März, als die Corona begann. Die Kurse sind gefallen. Ich hatte allerdings nicht ganz so viel Geld gehabt, aber ich habe damit begonnen mit 100 Euro und dann habe ich meine Versicherung verkauft und habe alles in die Aktienwerte gesteckt. Ich habe in dem ersten Jahr 23% Rendite gemacht, war natürlich nicht ganz so viel Geld da. In dem zweiten Jahr, das war letztes Jahr, habe ich ähm, 1535 Euro Rendite gemacht. Im Prozent weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf. Und letztes Jahr, im Dezember 2021, rutschten die Kurse wieder runter. Und zu dem gleichen Zeitpunkt habe ich die Mitgliedschaft, die Ausbildung in dem Crypto Club von Markus de Maria begonnen, wo auch eine Aktiestrategie mit dabei ist für die mitglieder und seitdem müssten einige aktienwerte aus meinem portfolio raus nachdem ich die vca-strategie value cost average erlernt habe sah ich meine aktienwerte natürlich mit anderen augen ich hatte ein recht diversifiziertes portfolio mit 22 werten aber auch die kurse waren ziemlich im keller denn ich wie ich dann gesehen habe ich habe sie viel zu teuer eingekauft und welche aktien waren das es waren noch Diageo, die habe ich verkauft. Tesla, Apple, Facebook, Stoneco, Minarek, Tomra System, Gold Terra Resource, Sumcour, Bitcoin Group, Barigold, Coit, Viatris, Billy, Nogfu Spring, Wilma International, Naga Group, Sony International Paper, Career Global, MSC, bei Japan, Coinbase, Ballard Power und Flugpower. Nach der Strategie von Markus de Maria und mit meinem anderen Blick auf die Aktien, habe ich mein Portfolio rebalanciert. Das macht man einmal im Jahr mindestens und schaut, wie sich die Aktienwerte sich entwickeln. Ich habe jetzt in meinem Portfolio PayPal, Microsoft, Facebook, also Meta-Plattform, das heißt nach wie vor so, Blog, Coinbase, Nestec 100, Amazon, Apple, General Motors, Lithium Chile, International Paper ist geblieben, Carrier Global ist geblieben, Dell Technologies, Apple ist geblieben, IBM, Ballard Power, Naga Group ist geblieben, Gold, Terra Resource, Valneva, Minarek, ich habe mit Kinross, also mit Goldaktie Geld verdient und mit einer IBM welche Werte mehrmals Rendite gebracht haben, sage ich dir sofort mit einem Blick auf mein Trade Republic Portfolio. Dann, ich habe vor kurzem Gewinne eingefahren, über 20% aus IBM Aktie, Amazon Aktie, 15% Rendite, Apple Aktie, über 41% Rendite, ich hätte sie schon früher verkaufen sollen, ich hatte 57% bereits mit der Apple Aktie. Ja, also alles ist Lernprozess. Das waren die Aktien, die mehrmals Geld reingebracht haben. Ich investiere in Aktien seit Januar 2020, also jetzt das dritte Jahr. Und in den drei Jahren habe ich einen Geldstrom aus Aktien geschaffen, das immer größer wird. Mit meiner Strategie, immer wenn ich Aktiengewinne realisiert habe, reinvestiere ich, äh, reinvestiere ich sie. Nicht sofort sondern nach der strategie denn so vergröße ich mein portfolio also meine kuh wird immer größer die wird nicht geschlachtet die wird einfach noch angefüttert denn es ist ganz klar je größer die kuh desto mehr milch und nebenprodukte gibt sie auch dazu im nächsten video werde ich dir erzählen was sind diese dreieinhalbtausend wo die ausgaben bei uns fließen wie sich das ganze zusammensetzt in welche aktien investierst du. Wie du siehst, in meinem Portfolio sind viele tech-Werte. Deshalb ist auch zurzeit wirklich sinnvoll, in diese Werte nochmal nachzukaufen, was ich jetzt auch, sobald etwas freies Geld da ist, auch tue. Ich versuche das jetzt zu diversifizieren, damit das Klumpenrisiko verringert wird. Es gibt über 8000 Aktien an der Börse. Mir reichen auch zurzeit etwa 30, die ich ganz gut hüte, hebele mit Aktieninstrument. Wenn du ganz neu auf meinem Kanal bist, dann habe ich meinen Weg in den Videos abgebildet und es gibt Videos, wie Beginn zu investieren und auch die folgenden Schritte dazu. Ich würde mich sehr freuen über deinen Kommentar, über ein Like, über dein Abo sowieso. Im nächsten Video erzähle ich, wofür wir unser Geld ausgeben. Was kostet uns das Leben so im Monat oder im Jahr? Mit Aktieninvestitionen betrachte ich die Sache als eine Tätigkeit. Deshalb nehme ich mir täglich die Zeit, um zu lernen und um zu investieren. Wenn du davon mehr wissen möchtest, schau einfach meine kostenlosen Videos an. Ich danke dir fürs Zuschauen.